Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Es kommt nicht darauf an, was Menschen sagen über deine Situation. Jesus sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, er ist bei dir und das jeden Tag. Ja, Hoffnung um 12, wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute mit einem ganz super Thema, Gott jubelt. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Gott jubelt. Und da habe ich einen Vers gefunden in Zephania 3, Vers 17. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Ich finde das sowas von klasse. Ja, von ganzem Herzen freut er sich über euch. Kannst du dir vorstellen, dass sich Gott über dich freut? Du sagst, ich mache so viel Mist und das und jenes und wie kann sich Gott über mich freuen, wo alles so schief geht in meinem Leben? Ich sag dir, Gott freut sich. Über dich. Und hier steht ja auch die Lösung, er kann sich freuen, wenn dir die Schuld vergeben ist. Dir ist die Schuld vergeben, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast und ihm alles gebracht hast. Und er freut sich, weil er dann dich als sein Kind sieht und wir zu der Familie gehören. Wie freuen wir uns, wenn wir unsere Kinder sehen? Wie freuen wir uns, wenn wir unser Engel sehen? Manchmal auch, wenn sie wieder gehen, aber zunächst mal freuen wir uns, wenn sie kommen. Aber hier steht auch dann, ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Kannst du dir vorstellen, dass Gott jubelt, wenn er an dich denkt und er denkt an dich? Danke, Herr, für dieses wunderbare Wort und dass wir uns freuen dürfen. Herr, wir uns freuen dürfen, dass du dich freust. Über uns. Herr, ich danke dir dafür, dass du Schuld vergibst und dass sie dann weg ist und du Freude an uns hast. Herr, wie es auch hier heißt, ja, du jubelst, wenn du an uns denkst. Danke, Herr. Amen. Amen. Folgendes Gebetsanliegen erreichte uns per E-Mail. Liebes Gebetsteam, wir bitten euch um Gebetsunterstützung für eine sehr gute Freundin von uns. Bei ihr wurden Metastasen an der Wirbelsäule festgestellt und man weiß noch nicht, wo der Tumor sitzt. Sie hat starke Schmerzen. Ich habe ihr sehr viel zu verdanken, deshalb möchte ich helfen. Ich weiß um die Kraft des Gebetes in der großen Gemeinschaft. Wir danken euch für die Unterstützung. Ich werde berichten. Liebe Grüße. Ja, und Jesus, wir danken dir, dass du diese Frau kennst, die Metastasen hat, die Schmerzen hat und wo man nicht weiß, wo der Tumor sitzt. Und ich danke dir, dass sie in deiner Hand ist. Ich danke dir, dass du ein Wunder tust in ihrem Leben und dass du die Ärzte lenkst, dass sie wirklich auch die richtigen Dinge tun und auch da die Ursache finden. Und ich danke dir, Jesus, dass du eingreifst. Du kannst heilen und das wissen wir. Und ich danke dir für deine Heilungskraft, auch für diesen Körper, für diese Metastasen. Und ich danke dir, Jesus, dass du der Herr bist und dass wir wirklich hören dürfen, wie berichtet wird, was du getan hast. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, und eine Frau schreibt uns ihr Anliegen, Sie schreibt, ich habe starke Fibromyalgie und einen entzündeten Darm, Erschöpfung und bin traumatisiert und kann kaum etwas tun. Bitte betet für meine Heilung. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst, die so angegriffen ist, die erschöpft ist und traumatisiert und ja Schmerzen hat und Entzündungen und was auch immer. Und ich danke dir, Jesus, dass du sie kennst und dass jede Zelle ihres Leibes du jetzt berührst und dass sie gesund sein darf in deinen Wunden, durch dein Blut. Und ich danke dir, Jesus, dass du jetzt deine Heilungskraft gerade mächtig wirken lässt in dieser Frau. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Aus dem Krankenhaus kommt diese Bitte um Gebet. Ich habe seit dem 30.07.2021 Herzrhythmusstörungen mit Übelkeit. Ich weiß nicht mehr, was ich essen kann. Diese Magenprobleme begleiten mich schon acht Jahre. Ich bin im Krankenhaus mit diesen Symptomen. Bitte betet für mich. Danke, Herr, dass du jetzt das ganze Anliegen gehört hast. Aber du kennst auch die ganzen Zusammenhänge. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir diesem Herzen wieder den Rhythmus befehlen, Herr, wie es wirklich, Herr, wie du geschaffen hast. Ich danke dir dafür, dass diese Störungen verschwinden und Herr auch die, ganzen, die ganze Übelkeit und alles, was damit zusammenhängt. Herr, ich danke dir dafür, Herr, wirke du auch, Herr, dass die Magenprobleme, Herr, wirklich auch verschwinden. Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, für ein richtig wieder wunderbar Wunderbaren Rhythmus in diesem Körper und totale Gesundheit. Danke, Herr, dass du Gebet hörst und auch erhörst. Amen. Amen. Ein Mann schreibt uns ganz verzweifelt. Guten Tag, ich leide seit Jahren an Alkoholsucht. Alle normalen Therapien scheiterten bisher. Dieser Dämon-Alkohol kehrt immer wieder zu mir zurück, so sodass meine Seele schmerzt vor Selbstvorwürfen und das Leid und die Probleme, die ich dadurch meinen Mitmenschen zuführe. Ich bitte Gott, mich von all meinen Sünden zu erlösen und zu vergeben. Und ein anderer Mann schreibt, bitte beten Sie für mich, dass ich diese sinnlose Biertrinkerei sein lasse. Ja, wie ehrliche Gebetsanliegen. Und auch die Bitte Gott, dass er Sünden vergibt, Verfehlungen vergibt. Das ist ein total richtiger Weg. Was aber auch wichtig ist, dass wir es begreifen, weil ich sehe, dass diese Menschen schon begriffen haben, dass eine Sucht ist. Aber dass wir beten, aber auch selbst den Willen haben, zu widerstehen. Weil Gott kann nichts tun, Gott kann uns nicht befreien, wenn wir einfach nur sagen, Gott mach und wir meinen, dann ist alles okay. Wir haben auch diesen Mächten und dieser Sucht zu widerstehen und das können wir im Namen Jesu. In unserer Macht schaffen wir es nicht. Wir wissen, da wird uns geraten, Therapien und so weiter, was auch eine richtige Sache ist, aber... Wir schaffen es nur, das Übernatürliche geht nur in Jesu Namen. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir auch da in Jesu Namen kommen dürfen. Und Herr, dieser Sucht gebieten, dass sie weicht. Und ich danke dir dafür, Herr, Herr, dass deine Kraft stärker ist. Und ich danke dir, Herr, dass du auch diesen Menschen und all die zuhören und zuschauen, die das Ähnliche haben, dass du ihnen Kraft schenkst. Dem auch zu widerstehen, bis sie frei sind. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns voller Freude. Danke, Jesus, und danke euch, dass ihr euch so machtvoll gebrauchen lasst. Meine Schwester ist vom Blasenkrebs geheilt. Bei wiederholten Untersuchungen wurde nichts mehr bei ihr gefunden. Wie wunderbar, wie Gott doch eingreift. Und es lohnt sich durchzuhalten, so hat es auch diese Frau erlebt. Ich habe letztes Jahr ein Gebetsanliegen an sie geschickt. Es ging um unsere Ehe. Mein Mann hat sich über mehrere Monate zurückgezogen in ein Zimmer, hat nichts mehr geredet und war voller Groll gegen mich. Mein Mann hegte Pläne auszuziehen. Durch ihren Brief haben sie mich ermutigt, von Gott ein Wunder zu erwarten und durchzuhalten. Der Druck zweier Baustellen, in die mein Mann eingebunden war, ist nun weg und er ist wieder entspannt. Wir können wieder zusammen reden und lachen. Ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für allen Mut, den Sie mir gemacht haben und für jedes Gebet. Ja, es ist wunderbar. Wir müssen einfach dranbleiben an unseren Gebeten und Gott hört Gebet und Gott schenkt auch Veränderung. Und aus der Mitte Deutschlands kommen diese wunderbaren Gebetserhörungen. »Danke für eure Gebete. Mein Schwiegersohn bekam eine neue hervorragende Arbeitsstelle, die ihn sehr erfüllt. Meine Tochter hat sich positiv verändert. Mein Sohn fand eine gläubige, zu ihm passende Freundin. Die Makulaerkrankung von mir bleibt stabil. Danke. Eine veränderte Familie. Wie wunderbar Gott doch eingreift.« Und als letztes noch ein Babywunsch wurde erfüllt. Ich habe für meine Tochter, sie ist jetzt 35, um Gebet bei euch gebeten. Sie stammt aus Syrien und ich habe sie als Tochter adoptiert. Das Gebetsanliegen war ein Babywunsch. Jetzt ist meine Tochter schwanger und da freuen wir uns doch mit. Wie wunderbar. Wie wunderbar. Hast auch du etwas Wunderbares erlebt, wo Gebet erhört wurde, wo du dich freust? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet oder schick uns einfach eine Mail und teile es uns mit. Wir wollen wirklich das Glaubenstärkende weitergeben. Ja, mein Tipp heute zu dem Thema ist, Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Ich habe in der letzten Woche mich so darüber über dieses Wort gefreut, dass ich so oft dran denke, ta äh, am Tag, Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Mach dir das mal bewusst, schreib es dir vielleicht auf, irgendwo hin in deinen Geldbeutel oder an einen Spiegel oder wo auch immer und lass dir das mal wirklich in deinem Leben bewusst werden, Gott jubelt, wenn er an dich denkt. Und ich sage dir, das verändert dein Leben. Ja, und wenn du Gebet brauchst, darfst du uns das gerne mitteilen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Wir freuen uns, dass wir vom 3. bis 5. September unterwegs sind. Wir sind auf der Nordtour Missionswerk unterwegs. Zuerst sind wir in Hamburg und dann sind wir in Hannover und am Sonntag sind wir in Essen. Wenn du mit dabei sein möchtest, dann buch dir ein kostenloses Ticket. Wir brauchen dieses Ticket wegen der Pandemie. Schau auf unserer Webseite www.missionswerk.de und da wir in hamburg sind, ist an diesem Freitag kein Hoffnung um zwölf, sondern du hast die Möglichkeit, abends zu uns in den Gottesdienst zu kommen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst und wünschen dir Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich.